Servus Leute, ja, der CW400 Gänsedaunen Winterschlafsack von Nature Hike. Taugt er für den Winter? Ich habe ihn für euch getestet draußen. Bleibt dran. Den Schlafsack, den habe ich bei der Firma Obei gesehen und bin dann aufmerksam drauf geworden, weil als Gänsedaunen ultraleicht Winterschlafsack habe ich mir gedacht, den schaue ich mir mal genauer an. Und unten in der Videobeschreibung möchte ich dazu sagen, ähm, ist ein Rabattcode drin und der Link zu Obey, bzw. auch zu dem Schlafsack, wenn ihr Interesse haben solltet. Das ist der Schlafsack, außen schwarz, finde ich gut, innen drin blau. Ähm, also von, von der Farbe her kann man jetzt nicht meckern. Ähm, Fühlt sich fluffig, gemütlich an, also vom, vom Material her. Die Außenhülle besteht aus wasserabweisendem d 20 Nylonmaterial. Der Reißverschluss geht ganz gut, also relativ weich. Manchmal hakelt sich halt dann das Material ein bisschen ein, aber das ist ja fast bei jedem Schlafsack so. Oben gibt es dann noch zum Fixieren bzw. damit es nicht immer wieder aufgeht, ein einen Klettband, ein Klettverschluss. Und hier kann man dann sehen, ist so ein Gummizug für die Kapuze zum Zusammenschnüren. So sieht das Ganze aus. Ja, der Schlafsack, der wird ja beworben als Winterschlafsack bis maximal minus 11 Grad, Komfortzone 5 Grad. Mir ging es jetzt hauptsächlich um den Winter, damit man leicht unterwegs ist. Und ich war draußen, ähm, ja es waren so sechs Grad circa. Nachts ist dann auf 0 bis 3 Grad gegangen. Ähm, ich habe das draußen wirklich getestet mit einer Nacht. Bei dem ist noch in dem Packsack dabei, ist noch so ein Aufbewahrungsnetz. Dann kann man den reinstopfen, das ist ein bisschen lockerer vom, vom Aufbewahren. Kriegt da auch Luft und so weiter. Kann eventuell auch trocknen, wenn was ist. Wie habe ich den Schlafsack getestet? Es waren 0 bis 3 Grad abends in der Nacht und ich hatte an ähm, US Army Level 2 Unterwäsche, ohne Level 1. Darüber meine ganz normale Wanderhose, und, also Outdoorhose und ähm, zwei Paar Socken, also dünnere, ein paar dünnere Socken und ein paar dickere Wollsocken. Dann hatte ich, ähm, Oberteil war eben wie gesagt Level 2 und so bin ich auch in den Schlafsack gegangen. Mit T-Shirt und Level 2. So. Als Isomatte hatte ich die Expert UL und eine Thermarest Satellite. Wie war das Schlafen für mich draußen bei 0 bis 3 Grad? Am Anfang hatte ich kalte Füße, die waren nach 10 Minuten dann Geschichte, sind aber später zu ähm, späterem Zeitpunkt wieder etwas ausgekühlt. Also, das ist für mich schon so ein Zeichen, dass es nicht hundertprozentig ist. Und ja, in der Nacht, ich bin noch ein bisschen eingeschlafen, irgendwann in der Nacht um 3, 4 Uhr. Da war es mir dann doch sehr kühl, da habe ich dann eine Fließjacke angezogen, auch US Army Unterwäsche. Es gibt zudem noch ein komplettes Übernachtungsvideo, da also mit Kochen und kleinen Hobofeuerchen und äh, Tarp und so weiter. Da zeige ich das auch noch mal sehr genau, wie ich da übernachtet habe. Mit Fließjacke hat es dann ganz gut funktioniert und ich habe durchgehalten, aber es war immer so, dass man sich schon ordentlich... Ähm, zumachen musste da oben am Kopf, also am Hals, weil der ja keinen Wärmekragen hat. Schade finde ich das eigentlich. Warum gibt es nicht einfach einen Wärmekragen, den man vielleicht mit Klettverschluss dazu machen kann, ähm, wie man das möchte. Und wenn man halt dann eben Wärme hat, dann einfach den Klett, mit Klett wieder rausnimmt, den Wärmekragen. Weil ohne Wärmekragen, das sieht man bei anderen Schlafsäcken, ist es einfach immer ein bisschen kälter, weil die ganze Wärme ja doch oben rausgeht. Und da muss man sehr zuziehen. Mit der Kapuze. Ich bin aber jemand, der jetzt an sich gar nicht so in der Kapuze drin schläft. Also zugezogen mit so einem Guckloch und so ist, oder einem Atemloch. Das ist für mich einfach nicht so. Ich habe meistens den Kopf sogar draußen und trage lieber eine Mütze, Vlies oder Woll. Ja, und habe das einfach so weich unter mir. Bin es so, bin ich so gewohnt, ich brauche diese Freiheit. Genau. Das ist dann auch ganz gut, weil dann kann man den, den Kopf, ähm, die Kapuze, kann man das ein bisschen zumachen. Das geht auch ganz gut, je nachdem. So, ja, genauso habe ich den getestet. Also, dann hat es mich leicht gefroren bei 3 Grad, 0 bis 3 Grad. Komfortzone minus, äh, ja, nee, doch, minus 5, nee, Komfortzone 5 Grad, sorry, 5 Grad ähm, und extrem. Sollen es ja minus 11 sein, wo man aushalten kann. Kann man bestimmt, ist aber dann kein Spaß mehr. Ist es denn nun ein Winterschlafsack oder nicht? Also eher jein, denn es ist ja auch Winter, wenn es äh, plus 5 Grad hat. Nein, also mal im Ernst, für richtig kalte Ecken... Ähm, sagen wir mal schon minus 10, minus 5 Grad reichen da schon, minus 10, 15 Grad und weiter würde ich Ihnen auf keinen Fall empfehlen. Das geht einfach nicht. Jetzt ist es aber so, dass jeder unterschiedliche ähm, Kälteempfindung hat oder Wärmeempfindung. Das heißt, es muss jeder für sich irgendwie selber testen. Aber generell für leicht verfrorene Leute würde ich Ihnen auf keinen Fall äh, für eine Tour im Schneefall oder ja wie gesagt bei Minusgraden empfehlen. Da war es mir selber schon zu frisch. Und es war ja nicht mal so, dass es geregnet hätte oder irgendwie ähm, dann geschneit oder eisig war. Es war ja nicht mal Frost. Wo könnte man ihn jetzt gut einsetzen? Also Frühling auf jeden Fall. Ähm, früher Herbst auch noch sehr gut. Vielleicht sogar noch einen späten Herbst. In Kombination mit Biwaksack sollte kein Problem sein. Im Sommer ist er dann schon zu warm. Das ist ganz klar. Ja. Und im Winter wäre er so spannend einzusetzen. Das, was ich wahrscheinlich mache, würde ich ihn als Inlet verwenden, wenn es da mal richtig zapfig wird. In Verbindung zum anderen Schlafsack. Weil er ja auch geräumig ist. Das heißt, man hat auch schön Freiheit und kann sich auch mal drehen. Der Reißverschluss, der ist auf der rechten Seite. Das heißt für mich mit dem Biwaksack perfekt zum Einsteigen. Und so kann ich das wunderbar kombinieren. Also als Inlet auf jeden Fall mit ähm, einem anderen schlafsack ja super da würde ich ihn definitiv empfehlen aber drauf verlassen für den winter alleine so wie er ist nicht vielleicht noch ein anderes inlet mit reinnehmen was ihr habt irgendein vlies oder so da weiß ich nicht würde sich vielleicht auch ganz gut schlagen aber wie gesagt rein so vom vom schlafsack her da wäre mir zu kühl Fazit zu dem Schlafsack, ganz klar, Minusgrade, frostige Zeit in den Bergen oder sonstiges, auf keinen Fall im Winter, ähm, alleine, so wie er ist. Mit Inlet vielleicht, aber als Inlet ja, auf jeden Fall. Eine gute Geschichte, aber auch nicht gerade günstig, wenn man sagt, das wäre nur ein Inlet für den Preis, ist es dann schon ein wenig zu viel. genau Aber ansonsten, ja, flauschiger, gemütlicher Schlafsack oder vielleicht oben auf der Hütte zu verwenden. Ja, aber nicht als, als reiner Winterschlafsack. Geht leider nicht. In dem Fall, ja, dem Test zum Teil nur bestanden. Schade. Das war's schon von dem Video und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier auf meinem Kanal. Macht's es gut. Servus. Ciao.